Hi und willkommen mein name ist Andy die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei sowas mehr spaß ultimate wieder allein ja und ich habe auf screen ein paar sachen gemacht lass mal kurz wo ist das noch meilensteine hier und ich sollte vielleicht mal mein dokument hier aufmachen wo ich mir aufgeschrieben habe was ich als auf screen gemacht habe Oder was ich bekommen habe so klassisch boom da habe ich pichu king k rule und zelda okay zelda hier in klassische muss auf äh, 9.9 habe ich mit äh, ja pit geschafft weiß ich nicht ich habe irgendwie bis zum boss gegner geschafft ohne zu frecken also ich habe Pit noch mal gemacht weil ich habe das ja mit dem m master hier aufgenommen deswegen habe ich das einzeln noch mal nachgeholt mit den charakteren die ich schon gehabt habe und ja ich habe es dann wie durch wunder irgendwie ähm, geschafft 9.9 äh, zu erreichen und ich musste nur ein paar tickets ganz am Ende benutzen gegen den Bosskampf natürlich so pichu wo ist pichu hier als 20 jährigen sieger gegen kämpfer aus dem pokémon universum habe ich auch geschafft und äh, king K. Rool, hier ja ich als king K. Rool im bonus spiel innerhalb von 45 sekunden das ziel ja habe ich noch mal gemacht das haben wir ja schon glaube ich vor ewigkeiten gemacht hier mit king K. Rool und ja und sie bilder noch mal sehen wollt hier zelda king K. Rool. So plex, nenne ich so plex, weil äh. ich so fehlen ja nur noch ein paar. Äh, bei weitere Modi habe ich einmal Link Wolf und kennen. ja mal Ken. kennen dritter Lein als Ken mit 100. Smash an und siegen, und nur Spezialtechniken als Angriff einsetzt. Und ja, da war es, geht so, war nicht so schwer, aber. Ich habe übrigens den 100 smash mit jedem Charakter jetzt hier durchgemacht und leider nichts bekommen oder eine Nachricht bekommen oder so. Aber also weißt du, jetzt haben wir das aus dem Weg räumen. Ne? Wolf äh, tritt allein Wolf mit 100-Tasmanisch und Bewältigen in fünf Minuten. Ich habe so ungefähr mit jedem immer so drei Minuten so gebraucht. Also da war kein Problem. Und äh, Link hier tritt allein ein 100 smash auf den Turm des Plateau an und siegen fünf Minuten. Ja, einfach nur die Level auswählen, kein Problem. Was ist da im Hintergrund los mit Snake? <lacht> hat ja die 100 das welches habe ich alle auf screen gemacht weil das ist nicht so interessant zu sehen das ist einfach nur ich jedes mal wenn ich irgendwie wie ich äh, 100 leute irgendwie aus dem bildschirm haue und ja weil ich stelle ich mir nicht so interessant vor so und hier habe ich nie boxer peach und rob peach dafür im shop ein sonntags -Schnäppchen. weiß nicht mehr was ich gekauft habe aber das habe ich jedenfalls auch gemacht äh, rob hier erstelle eine wiedergabeliste in der audiothek habe ich auch geguckt und äh, rausgefunden wie man das macht war eigentlich jetzt nicht so schwer ich glaube da war unter optionen oder so ich nee, nicht ja doch optionen und äh, mi boxer hier erstelle ja. drei mi kämpfer die werden wir irgendwann mal sehen ja belohnungen sieht man da unten immer bank banker anzug palmas und ja als ich das geschafft habe, habe ich auch noch eine Belohnung bekommen, und zwar 2000 GP. Und ja, gut. Haben wir aus dem Weg geräumt. Wollte ich noch mal Bescheid sagen. Und ja, wir gehen mal ins Abenteuer wieder rein. Weil... Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, finde ich. so ja mal schaffen. 128 Felder bewältigt. Und wir haben 15 Fen kämpfer gerettet. Boah, meine Stimme. Ich weiß nicht. Meine Stimme tut schon seit heute Morgen irgendwie so weh. Ich werde wohl nicht so lange aufnehmen können ja und ich weiß genau welchen charakter wir nehmen und zwar sind Netzgeretteten. den mi schwertkämpfer Boom. Das bin natürlich ich ähm, ja ich habe es hingekriegt hier irgendwie als ich zum ersten mal mein äh, mi herstellen wollte konnte ich irgendwie nicht auf meinen mi auf der switch hier zugreifen konnte ihn irgendwie gar nicht bearbeiten oder herstellen und so da habe ich mich ein bisschen gewundert und ja nachdem ich dann irgendwie ich glaube ein update oder so rausgekommen ist halt äh, war mir hat dann möglich auf einmal ich weiß nicht genau wieso aber keine ahnung jedenfalls weiter so jetzt fragt mich meiner wo wir hier schon waren und wo nicht und hier sind ein sternekämpfer machen wir immer fertig und ich habe irgendwie nichts ausgerüstet geil um, wo ist Lin? Ja. Mit Schritt ja, Seitliche spielen der Steuerung. Haben wir vielleicht irgendwann was Schwertkampf, äh, Schwertangriffe erhöht? Wäre vielleicht nicht schlecht. Meine Hintergrund läuft gerade Sonic Heroes. Das liebe ich. Das Spiel wollte ich immer spielen, habe ich aber irgendwie nie, weil nicht meine Finger dran kommen können. Ich habe immer nur eine Demo davon gespielt, weil auf Weiß nicht, da war mal in so einem Magazin drinne. Da waren halt, da waren halt irgendwie halt, äh, Demos, mit Maschinen, Spielen drinne und ich finde jetzt hier nichts mit, mit schwert erhöht. Hey, warte mal, ich habe da was. Teamladen, das habe ich auf auch genau gemacht, hier. Ich habe ein paar Sachen hier bearbeitet. Guck mal hier. So Sachen für Ausdauer, Armangriffe, Anti-Sturm und so ich alles ja vorbereitet und ja rein. rein so ein schwertkämpfer oder allgemein bei den means konnte man immer zwischen drei angriffe auswählen zwischen den ganzen Spezialangriffen und ja äh, unsichtbarkeit what? Okay, ich habe gar nicht drauf gehabt, was hier in dieser level los war und ja ich habe für jeden so die sachen genommen ich am instanzen fand hier so weit wie eigent boom kann chargen und dann boom wenn ich auf die gegner los dann habe ich hier so weit wie link habe ich ein konter und hier das wort alpha ich finde das ist so das beste für ein schwertkämpfer ja beiden mies habe ich auch gemacht wie boxer und schütze Sobald wir die retten, werden wir die natürlich auch spielen. Aber wir haben ja nur ein Schwertkämpfer erstmal und wir brauchen ja mal wieder einen neuen Charakter zum Spielen. Also ja, kommt mir gerade recht. So, ja, Truhe, große Fee. Gott. Riesen Selda, Stärke, Spezialangriff für Gegner Mega hm, was? Aber ist noch ein Gegner, ne? Schau ich das? Na ja, komm, versuchen wir mal. mal. So mal ein, zwei Mal, ja, wir, wie es aber läuft. Wir haben dreimal hintereinander verloren, das schaffen wir nicht. Also ja. riesen Riesengegner sind jetzt nicht so unglaublich schwer manchmal. Ja, jetzt greift sie natürlich. Was? ging mir doch ein bisschen zu schnell, hallo? er muss sie echt irgendwie so drauf hocharbeiten er muss immer nur auf die kleinen fische erstmal gehen ne? sobald du mit denen fertig bist kannst du ja mal äh, auf die anderen gehen ne? auf die zweier und drei vierer gibt es bestimmt auch noch ne? oh, ich habe gerade gekonnt wenn es mich oh, Dreck. Und vor allem die kann sich ja noch heilen oder so ne stand ja gerade irgendwie so was äh, Geh weg. Oh, bananenkanone super vorsicht no. oh was war zu groß der hat mich nicht getroffen ja, ich weiß, wenn ich unterlegen bin. Mal ja, ja, müsste eigentlich meine ich würde hier schon mal weiterkommen. Der Expresso, der ist doch von gekommen, ne? Das fast unmöglich. Na, oh, ja, was soll's, der Gegner fällt langsamer. Ach, der, ja. Oh nein ich kann nicht so lange aufladen wie bei link ein Alpha. weil der fragt da ist ein angefunden hils auf serie der geht auch ungefähr so sticht halt wie ein blöder mit ein schwert zu Na, tu mal wieder die kleinen fische erstmal erledigen und ähm, unsere Wissensjuwelen wir sammeln schreibe oh, da ist der boxer jetzt auf spezialstandard ein bitte sagt mir dass ist so kugel die auf mich wirft ich wusste es habe so sowas von gewusst da Konter. deswegen nehme ich konter konter Ja, no, frist hat und das ist ein schwarzes loch ne? No, niemand davon gewesen <lacht> wirbel angriff okay, wir sind schon 30 parts in diesem spiel ne? wir haben wahrscheinlich noch nicht mal die hälfte von diesem modus hier abgeschlossen aber der modus ersetzt ja auch mehr oder weniger so hier die dings ne? die äh, bob klin starte mit einer Erzquelle. Ich glaube, der Modus ersetzt mehr oder weniger so hier die Herausforderungen, die sonst immer in Super Smash Bros. spielen, was deshalb in sich vorkommen. Also das, kann eine das ist keine erzkolle das ein Schnitter. Ja, der hat eine erzquelle Weil jetzt gibt es ja nicht mehr so herausforderungen wo du, weiß ich nicht irgendwelche krassen sachen machen muss oder so Aber dafür haben sie das hier jetzt ne? Der setzt mehr oder weniger diesen modus habe ich so ein gefühl lust hat jawohl so also meine dings reingelaufen nein fast trauben Boom. In den Bauch gestochen. sehr gut ich habe da rechts gesehen, da war ein Kämpfer, das mal gucken. Weil ich natürlich noch nicht spielen, aber jetzt jetzt gerade erstmal einen neuen Kämpfer hier ja ausgerüstet haben. Ausgerüstet. Alle Mona, die habe ich schon. Das weiß ich. Wir kriegen ja immer die Geister, oder? Na, ja, wir sind auf dem boden und deswegen setzt zu seitwärts sein, ne? Au! Sie kenne ich? Nein. Warum ist jeder Kampf mit Ilina so? Unglaublich nervig. Au. Du verpiss dich. Man muss ja eigentlich immer mit irgendjemandem anderen noch im Match drin sein. Ja komm. Ich fasse dann einfach nicht. Bis euch. War bist du dich wohl und da genau weg ja ich krieg die charaktere oder immer schon sagen ich krieg die immer nachdem ich hier alles erledigt habe also alles im kampf erledigt wenn haben da bitte sei nicht von irgendwas hier beschützt was wie ein zelda charakter wir kämpfen auf der zelda stage ja, um zu gewinnen der gegner versucht abstand zu halten der gegner hat sich fortlaufen aber wir kämpfen auf Dings ja eine riesige Level genau wie beim acht man smash im letzten Part mit dem Master war doch ein bisschen unübersichtlich, weil wir sind alle aus wie Ameisen. So. Oh, verpiss dich, ist auch kleiner. Kann sein, ja, der ist wahrscheinlich voll stark ne? und. Oh, Junge, kannst du mal weggehen, ey? Oh, die heilt sich. Boah, <lacht> volle mörder reingerannt. Wo bist du hin denn? Wir müssen da jetzt so am Glänzen irgendwie, ich bin immer am Glänzen, jetzt ist der am Glänzen. mal auf da unten hin zu rennen jetzt schon wieder okay oh, ja ich nein kein cocktail mein gott warum ist das hier so windig oder bin ich mir halt nur ein wenn okay, nicht wieder darunter danke ich wollte gar nicht hier runter mal mein Gott, warum ist das so schwer? Sag mal, dein Bodyguard, der soll weggehen. Oh, kannst du es eigentlich wagen? Boah, der will mich hier verarschen. Ich weiß gar nicht, was meine Ultimate hier ist. Hier geblieben, boah. Der Pitch. Ah, oh, so ein Angriff ist das ja geil. Ja, rennen genau da rein. Danke. Popcorn. Verbiss dich. Kommt wahrscheinlich jetzt ein neuer. Na. Ne? Oh. Wir haben auch noch gar nicht angegriffen, kann das sein. Boah, diese... Komm her, Massas, Waifu. <lacht> <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Boah, das war schon wieder nervig, als ich eigentlich sein muss. <lacht> Ja, nur weil die irgendwie so ein, ein bestimmtes muster haben ja nachdem die kämpfen immer und immer wieder so wie wir ja fox warum kämpfen wir nicht auf final destination wissen das hier Eine alte meme von melee das muss super Smash Bros. Melee. weil melee irgendwie nur weiß ich nicht jeder irgendwie Fox gespielt habe, weil er da irgendwie der powerste Charakter war. Und ja, der eigentlich nur competitive benutzt wurde, also. Deswegen gibt es diese meme weil irgendwie alle im Melee irgendwie Fox gespielt habe. Ich habe so das gefühl ich wiederhole mich andauernd so von Part zu Part, dass ich irgendwie alles schon 10.000 Mal gesagt habe. Ich komme da irgendwie nicht mehr so gut mit so und das ist ein Schalter sehe ich gerade mit Herzchen oder oh, das ist ein Herzchen das sehe ich gerade das ist halt schön oder oh, war letzte hatte da der Final Boss dann würde ich da gerne noch nicht hingehen ah. ja da oben sehe ich schon wieder was Dojo oder irgendwie so hat so ich habe 30 Punkte glaube ich ne kann ich irgendwas sinnvolles damit holen? Keine Verlangsamung mehr bei mehrfach ausweichen. Angriffs gegen Metallgegner Luftangriffe, Smash Vergifter. Deine Smash Angriffe vergiften, wat? Stärk Schlag Items, versteckt alle Metros, Smash Angriffe leicht. Das perfekte schild Geschosse macht beim Smash auf lang ja, Perfekte, da müsste ich erstmal hinkriegen. ne von transformation wird katapultiert werden in der luft weniger empfangener schaden durch nahkampfwaffen wie schwerter hm. kann man jetzt mal an und ausmachen ne? während des sprintens ich habe so ich will vielleicht hier lang wurf items bei unter 30 Prozent Schaden leicht stärkerer Angriff. Ah, schwierig. Glaube ich will das haben, glaube ich. Ich will, aber ich will auch das hier irgendwie. Ja. Ultra Smash tempo Sofort ge oh, gehen wir hier lang. Einfach keine Ahnung, Bremskraft auf dem Boden. Und nun wir das hier der Wurf weiter und lässt sie weiter fliegen ich auch weiß ich nicht ich habe mich was gilt wahrscheinlich so, nächster Lauf tempo für gegner damit du schnell wegrennen kannst oder was ne? ich ja vielleicht mal hier in den shops nachgucken ob die da dauert haben habe von den ganzen geister und so die ich hier auf reisen geschickt habe aber noch nicht irgendwie Ich habe noch nicht irgendwie in den Shops nachgeguckt. Ah, dieser. Oh, hey. Sein ah. Lauftempo, weil lauf Okay, irgendwie geklappt so. ich ne mal äh, Star Fox, Mein Gott, noch also nie starfox Spiel gespielt. aber noch nie, glaube ich, irgendwie Gameplay oder irgendwie sowas davon gesehen. Ich kenne nur diesen einen Frosch, der irgendwie sagt, du Battle Role. Das ist alles, was ich von Fox, äh, Star Fox kenne. das was einkaufen. Ja, bestimmt was Neues ne? Subgeist, Lernjuwel, her damit. Und den ja, weil der anscheinend neu ist. Ich habe mal letztens irgendwie geguckt und ich habe erst, weiß ich nicht, 200 von 1200 Geistern oder irgendwie sowas. Noch ein egal geil, danke. Also ich muss hier ein bisschen rein und mit den Geistern pinnen sie ja. Und damals dachte ich irgendwie Pinsel war eins der stärksten Pokémon überhaupt hm. weiß ich nicht das war irgendwie so der erste oder der zweite Trainer gegen den Ash in der Anime gekämpft hat und ja irgendwie Ash Safcon irgendwie äh, ja. Ja, was hat irgendwie Ash Safcon irgendwie fast getötet weil er zwischen seinen Scheren gehabt hat ja voll bedrohlich genau wie onix irgendwie ich zum ersten mal nichts gesehen habe in oh gott jetzt erst mal nichts gesehen habe in der anime und flößen also vorher kannst du irgendwie nur so pokémon wie pikachu und also was, pikachu sie da kommt hier so eine riesige felsnatter von furcht fand ich das und deswegen ist ohne eins meiner lieblings pokémon wir sind wirklich ja <lacht> wem euch bei muss ich den erledigen zelda ne? weil die auf dem großen bild war der großen leihwand Ich ne? ah, müssen wir ja wahrscheinlich für jeden boden hier irgendwie Au. Wir für jeden boden wahrscheinlich irgendwie so oh gott ein passendes dings machen ne? ein passendes deck ich hab schon hier... ja schon hier gegen stürme und so alles gemacht Oh, Junge, lass mich doch mal, lass mich doch mal deine Olle in die Fresse hauen. Ah, jub, jub, jub. <lacht> ich konnte nicht mehr meinen rettungsruf machen, was? Ah, okay, dann wird natürlich wieder, weißt du, zwei Sterne und schon kriegen wir wieder Probleme. Wahrscheinlich nur die erledigen nein, Dann gehen man nur auf die. Weißt du, wie hat bei Gendorf hier wieder? Boah. Abgelaufen ist. wo oh, immer wenn ich gerade am Kontern bin, dann greifen sie nicht an, sonst tun sie mich ununterbrochen angreifen. Oh Gott. Oh, schon wieder. Wir können ihn nur so oft dem Ding ausweichen. Ich verstehe das nicht. er hey, das ist mein Move jetzt eindeutig von mir aber ich muss euch beide erledigen super links ist der nervigere von euch beiden hat so oh. die kämpfer macht eigentlich auch bock hier zu kämpfen oh. Dreck. Oh Gott, da ist eine Miene. Ich wollte aufpassen. Da, oh. Ah! Oh nee. Oh Gott. und Zeitlimit habe ich gar nicht gemerkt. Maria, du bist aber sicher ein zelda Charakter, ne? Okay, da war knapp. <lacht> 25 minuten sind wir schon oh, gar nicht gemerkt na schön den hier fertig man waren die steuerung wird zeitlich gespiegelt und negmon ist nur um springen ne? also weil man fliegt man sind deswegen schneckenlauf gehen okay, nur halt ich wollte andere richtung schon also wieder ich bin gerade am konter ne? mal lieber hier Oh, das ist der teppich von mario 2 das spielt niemand gespielt hat weil viele nicht gespielt haben oh gut er ist gerade gesprungen oh, pflegt ja toll bist du mir an schmerz und empfindlichkeit ich jetzt zehn minuten später merkt mir jemand auf den schwanz getreten ist und jetzt pflegung so geil vergessen was von dir siehst du zu pfleg und ist ein geist ein dos restlos vergessen bei neuen trainiert das ist hier sofort wieder gelernt ja falls ich überhaupt kein ziel haben will ne okay also möchte ich dich nicht wirklich äh, Nick. hey nick Neck, einfach machen ja das Leben schwer und ne. Der Gegner hat nach Items. Dann habe ich den halt. ich dachte Wir kämpfen hier ein Dings. Oh nee oh nee habe ich das nicht schon mal versucht? Ist nicht Wenn nur einer von denen kommt. Verpiss dich! so habe gefühlt eine Helfertrophäe ist irgendwie nerviger. War oh, super. Der hat seine eigene Helfertrophäe rausgehauen. So, oh, geil. Hi. Sehr gut, gut. aber nur eins. Was? Man kann doch nie im Leben das einmal ich mal verloren ab. Nur ein ein Stern, den schaffen wir ja wohl noch. True ist nie im Leben von ein Stern Dingen ja beschützt. So, hier sind schon wieder neue irgendwo noch ein drei sterne geweck so du kommst nee. Nee. sind wir jetzt schon wieder eine sackgasse gelandet als nee? mario wo er geobats mario Ist irgendwo nur einen stern übrig anders schaffe ich nicht Tingle. Also nur um eine Abkürzung zu schaffen, habe ich so gefühlt Gefühl. Matthias und Latias, ey. Ups. Moment. vier Sterne. Ey. Wo kann ich denn dann noch hin? Ist mir alles zu stark hier. doch Louis. Ja, sehr auf null. Ich jetzt okay, schon wieder zu lang gut kommen gehen wir mal zurück so jetzt werden wir aber natürlich keine charaktere mehr freischalten wenn wir zurückkommen aber kann das sein dass irgendwas anderes noch ist ne? shop zum beispiel kann ich von dem shop kaufen geil musik guck mal, bestimmt kann vor die musik ah, guck mal, 30 prozent auf hat auch irgendwie ein äh kostüm habe ich nie gemerkt irgendwie 100 nur da müssen wir aber nächsten in der nächsten folge wieder los ist ne man wieder klassisch ich weiß genau mit welchem charakter gut aber ich erst mal sagen dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat aber gefallen wenn ja dann hinterlassen bitte ein like ein und kommentar und also was. Dann wäre richtig nett von euch dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder